Geschenke. ja ich hab, äh, scheint unten am Meer wieder die Sonne. Sehr hm. ja, wahrscheinlich, ja. Das wird auf jeden Fall schön warm. Soll das werden am Strand. 25, 24, 25 Grad haben sie gesagt. Das ist doch schön. So ab 14, 15 Uhr, 14 Uhr. Am Strand. Ja, und davor können wir ja noch die Krachen ein bisschen steigen lassen. Genau. Wasser erträgt wa? Weiß ich nicht. Ich nehme erträgt. an, dass das ist warm. Dass, noch, dass man noch. Bei der Sonne ist ja bestimmt warm. Eigentlich ist ja eher der Pazifik warm, so mit solchen Strömen und so Wieso stinkt das so? Er brennt da, weil das ist, das ist von unserem Auto.